dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Wir kochen grundsätzlich immer selber und achten dabei auch darauf, ob es gesund ist. Als ich Kind war, habe ich ein bisschen gekocht. Wenn meine Mutter gekocht hat, habe ich ihr geholfen und dabei einfach etwas gelernt. Und ich bin dankbar dafür. Kinder bleiben manchmal allein zu Hause, weil heutzutage Eltern sehr beschäftigt sind. Wenn die Eltern keine Zeit haben, für ihre Kinder zu kochen, dann können Kinder selbst kochen. Viele Kinder in meinem Heimatland kochen können, besonders Mädchen, weil bei uns Kochen sowie Kinderbetreuung und Haushalt ein Frauenarbeit ist. Auch wenn Kinder allein zu Hause bleiben, werden sie nicht hungern. Aber wir lernen unsere Kinder das Kochen in der Schule nicht. Die Situation in Deutschland ist ein bisschen anders als meinem Heimatland. Hier sind Kochkurse sehr beliebt. Eine Bekannte von mir wuchs bei der alleinerziehenden, berufstätigen Mutter auf. In der Schule lernte sie Suppe kochen und kochte das auch zu Hause. Die Mutter war dankbar und aß die Suppe. Sie hat auch ein Plakat vorbereitet mit dem Rezepten. Wochenlang jeden Tag etwas Neues. Echt cool! So bekam die Tochter Spaß am Kochen und begann mit der Zeit auch selbst was auszuprobieren. Am Anfang stand aber der Kochunterricht. In diesem Thema gibt es ein paar Nachteile und auch Vorteile. Ein Vorteil ist, Kinder können mit Kochkenntnisse selbstständig werden. Kinder lernen, was Verantwortung und Pflichtbewusstsein bedeuten. Das Selbstwertgefühl profitiert ebenfalls davon, wenn Sie etwas Nützliches beitragen können und sich die Eltern darüber freuen. Sobald Sie zusammen mit Ihrem Kind Überlegungen anstellen, was Sie kochen, können Sie es über den Wert verschiedener Lebensmittel aufklären. Sie erhalten Gelegenheit zu erläutern, warum zu viel Zucker ungesund ist und welche Vorteil frisches Lebensmittel haben. Es gibt auch Nachteil. Kochunterricht ist nicht billig. Sie benötigen viele Zutaten und Geschirr, die teuer sind. Außerdem Kochunterricht könnten gefährlich für die Kinder sein. Messer sind scharf, die Hartplatte sind heiß, aber so erhalten sie Gelegenheit, Achtsamkeit zu entwickeln, um später ohne Risiko mit scharfen Besteck zu hantieren. Zusammenfassend wollte ich sagen, dass Kinder nicht unbedingt ins Kochunterrichten gehen sollen. Eigentlich denke ich, dass man Dinge wie Kochen, Nähen, Stricken, Computer benutzen, zu Hause bei Mama und Papa spielen lernen kann. Ich weiß auch, dass es mengeweise Familien gibt, in denen Kochen, Handarbeiten nicht zum Alltag gehört. Schwierige Frage, naja. Dann es wäre besser, wenn Kinder im Kochunterricht lernen können, weil das eigentlich Grundkenntnisse des Lebens ist. Das gehört zum täglichen Leben. Jetzt möchte ich Schluss machen und mich bedanken bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.